Weißt du, was Super Metroid für ein Spiel ist? Ja. Es ist nicht super. Ja, aber Zero Mission besser ist. Ach <lacht> ich habe ja letztens versucht irgendwie eine, Dis eine Diskussion auf Twitter zu starten. Hat nicht, ist nicht ganz aufgegangen. Jetzt nochmal. Wir müssen nach rechts. <lacht> Einfach dasselbe. Wir müssen nach rechts. Ja. Einfach dasselbe posten. Hm. Es kann übrigens ganz gut sein, dass wir sterben werden, aber das ist nur. Ich meine, seht mir auf die Energieleiste. Äh, ja. Aber wisst ihr was? Ich kann damit leben. Warum braucht ihr so lange zum Sterben? Weil die nicht sterben wollen. Muss ich jetzt runter? Ich muss runter, natürlich. Du kannst auch nach oben, glaube ich. Ich glaube, es gibt zwei Wege. Ja. Warum krieg ich eigentlich kein Leben von denen? Weil du keine Leben bekommst immer. Ich meine, es geht ja nach unten zu Ridley, also... Du kannst bei... Ja, ich glaube, unten ist aber besser. Ich glaube, es ist einfacher unten lang. Dann werden wir mal die Bomben benutzen. Sekunde. Äh, ja, wie auch immer, ich habe halt versucht, eine Diskussion auf zu schauen. So, ich erkenne Super Metroid an, also ich, ich, ich weiß, was es gemacht hat und äh, was es sein wollte und so. Oh mein Gott, Zero Mission. <lacht> Hätte ich die Wahl zwischen Super Metroid und Zero, Mission, ich würde Zero Mission spielen. Ja, das stimmt. Ja, du musst laufen in äh, die Lava. Sekunde. Ich, ich muss mich darauf vorbereiten, ich, das hat mich jetzt verwirrt. Was muss ich da nochmal verwenden? Missiles, gell? Das, das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Ich probiere es erstmal aus. Schieß äh, einfach mal. Dreh dich, Samus. Schieß mal mit normalen Beam. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht Scheinspark? Ah, Powerbomben. Ja, okay, mach. Das war ein paar Powerbomben. Powerbomben. Vielleicht geht auch Shine Spark, ich weiß es nicht. Ah, hier haben wir die Leben verloren. Ja. Aber wir haben keine andere Wahl. Ja, halt wirklich nicht. Also ich, ich töte die hin und wieder mal. Wir kriegen auch Powerbomben, natürlich müssen wir die benutzen. Oh, <lacht> irgendwie. Dead Game. Aber die Stelle gefällt mir so gar nicht. Oh. Nicht mein Super Nintendo. Mein Super Nintendo. Meinst du, Miyamoto ist ein Vater, der sein Kind erst um 17 Uhr schlafen legt oder so? Ich weiß es nicht. No. No Play Mario 64. <lacht> das ist gut. Auch schnell nach oben. Ich weiß nicht, ob. Wobei oh, hier kommt keine Lava. Verreckt? Ich... Wir haben keine Super bis jetzt mehr. In, ja, lass ihn dann das. Oh. Ähm, okay, ich hab Angst. Wir haben noch die Reserve-Tanks, aber. Das ist es. Immerhin. Ich werde gerade aufgeheilt. Lauf einfach oh nach Gott, oben. Ich... Lauf nach oben, du überlebst das nicht. Du hast recht. Ha. Ich habe ja dieses Screw-Attack. Ja. <lacht> das war so schlecht. Hunde. Ich bin froh, dass das noch niemand missbraucht hat. Alter, geh jetzt da hoch. Deshalb ist sie besser. <lacht> Ihr seht es. In Mission wäre ich hier durch. Aber wir spielen Super Metroid, also bin ich hier nicht durch. Ja. Oh mein Gott, das. Ich hasse gerade alles stirbst. daran. Al ich ja, hasse alles los. daran. Zum Glück haben wir gespeichert. Ja. Ich hätte jetzt gesagt: Hey, vielleicht saves ihr da, aber ne. Oh. Wir haben es nicht irgendwo eine Heilstation. Ja, wir starten mit den Leben, die wir beim Speichern hatten. Ja, ja, das wird ein langer Abend. Also ich denke mal, es gibt eine <lacht> vor Ridley direkt. Es wird kein also langer Abend, es wird ich, ein unerfolgreicher äh, Abend. Zivilisiert sein und die Space, äh, Space Pirates äh, verschonen. Ich Spoiler. sag dir schon mal so, du darfst zweimal äh, äh, weglaufen Space von davon. Lava. Ja. Wir waren sogar in den beiden Räumen, also ich mich nicht irre. Irgendwo da unten war... Oh, ja, hat sich erledigt. Ach stimmt, da sind... Das ist ein <lacht> Na gut, kannst du auch... Ein du schnellster Platz der Trauben. Mm. Ist es halt wirklich... Warte, warte. Ich war nicht vorbereitet, ich hätte die Powerbomben ausrüsten sollen. Wirklich? Ich würde sagen, hm. du schießt die kaputt, gehst jetzt schon das in den Wurfboot, wo reingehst. Ich, <lacht> ich meine, es tut mir so leid, dass das gerade so laufen ja, muss. Ist, dann okay. könntest du Zeit sparen. Ich weiß nicht. Meinst du das? Ich echt? Du Powerbomben. Das halt... Heißt ich... Hä? Ich hab doch... Ich hab doch... Das ist nicht gut. Nö, du hast nur eine bekommen. Motor. Springt auch hoch. Boah aber diesmal hast du drei Stück bekommen. Ach nö. Ich dachte. Weiß nicht, ich glaube wir machen das falsch. Oder ich? Wie viele gibt es denn davon? Ich meine, wir haben den Gravity Suit, es gibt keinen besseren Suit. Ha, das hält mich gerade ein bisschen an Sonic. Ja. Versuch einfach alle zu killen mit deiner Screw-Attack erstmal. Ich kann übrigens Super, nicht mehr damit umgehen. Ah, so. Sonic erschaffen, wurde Sonic zu machen, Sonic <lacht> Metroid. Oh <lacht> Sonic Oh mein Sonic ich auch. Ja. <lacht> Sonic ich auch. <lacht> Sonic so viel, viel ist okay. <lacht> ja, ich Sonic ist auch. Sonic ist auch. Sonic ist Sonic ich sag mal so, Boah, ich, ich habe hab mit äh, Metro: studio Mission Speedrunning angefangen und deshalb was das? Kann ich, ich das spielen ich deutlich ich besser Ich kann das einfach nicht Ich hätte einen anderen Weg auch gehen können, da hättest du das nicht machen müssen Nein, nein, nicht, nicht, du erlebst das sonst, ich werde zurückgehen. Ich kann auch ruhig den Teil machen, wenn du willst. Ich habe so keinen Bock drauf. Sieh dir das an, das geht irgendwie gar nicht. <lacht> da wartet er keine Sekunde. Oh. Er hat es hingekriegt. Bin beeindruckt. Bin ich halt wirklich. Diese Musik, ich, ich find sie eigentlich wunderschön. Aber dieses Gebiet oh, warte, ist nicht schön. Okay. <lacht> ja. Es hat die Seelen von allen Menschen vereint. Lol. Die um, Stark ist bitte Okay. Die Gegner sind das verdammt stark okay. in dem Gebiet. Äh. Okay Ich weiß nicht was es da oben gibt Ah ne, da, da waren wir schon Geh nach rechts Jetzt musst du aufpassen Jetzt musst du nämlich dich beeilen Weil da Lava von unten kommt Du musst aber erstmal tief fallen Und nach rechts gehen müssen Nein, leck mich Hier Ich Spring einfach nochmal mal hoch darauf Ja, einfach weiter nach oben. De, de, de, de. Ich, nein, Ich Nein, ich werde drauf scheißen. Oh mein Gott, es ist fast das. Bitte. Ja, wir haben's überlebt. Sorry, es wieder zu verlieren? Kann ich safe staten? <lacht> Warte, das ist ja auch ein, das ist ein einzelner Raum. Geh äh, erstmal nach rechts, glaube ich. Ich glaube, da ist es sicherer. Das wäre supi. Ich weiß nicht, wo der nächste Save-Point ist. Ich könnte hier ruhig mal nachschauen. Was das. ist das? Äh, oh, die kann man einfliegen. Ich würde jetzt erstmal hier ähm. warten. <lacht> Pass auf. Oh, Super mit Oh Mann. Ähm Gibt es davon eine gute... Da schneiden wir übrigens raus <lacht> hm. Äh ja, total <lacht> Wo, ich finde keine Map, wo die Refills <lacht> drauf sind, warte das ist eine gute Map, glaube ich. Ähm. Ach nö, das zeigt doch ne, doch, mhm. das ist noch hier. Das ist Gibt's hier keine Legende, was was ist? Kannst du mal ja bitte mal die Karte auflassen? Okay, das ist ein... ist das ein Energy Refill? Kannst du mal weiter nach links gehen? Okay, nee, es gibt nur <lacht> es gibt nur diese Refill. aber warte hier irgendwo in der Nähe Gibt ein, es gibt ein Safe Point in der Nähe und ein Energy Tank. Hier okay. oder? Muss in dem Raum hier sein? Eins rechts. Okay. Nein, ein, eins rechts. Also, was, was mache ich mit der Kugel? Und es müsste jetzt hier irgendwo lang gehen. Mach, mach, mach, mach mal eine Powerbombe hier irgendwo. Mach mal unten eine Powerbombe. Ich glaube, unten irgendwo geht's lang. Und hol dir zumindest die Leben da hinten. Es geht ja. Ja. Hier ist ein Energy Tank. Ja, das bin ich. Pass auf, aber hier gibt's einen Energy Tank. Wenn du da. Wenn du den bekommst, bist du glaube ich wieder voll aufgeladen. Natürlich sind das Stacheln. Was macht, das, oh mein Gott. Das konnte ich gar nicht nachschauen. Ja, jetzt, jetzt werde ich sowas. An, bitte, bitte, Bitte. Oh mein Gott! Komm schon. Achso, Kriegst du volle ja. Leben? Warte, warte. Bitte. Ich, ich weiß, ich weiß. Jetzt ja, drück Nein, nein, nein, nein, nein. Okay. <lacht> okay. Ähm, wir ja. können noch oben das Items man holen. Wir haben, alle. haben wir den Wave Beam schon? Weißt du das? Ja, okay. Dann können wir eigentlich schon unten gehen zu Ridley? Äh, meine, du willst noch einen Mister container wissen, haben und eine Power, auch verzichten. Eine Power -Bow -Bow Also ich bin da eher auf Verzichten aus. <lacht> Gut, also äh, runter zu Ridley. Wie, in welche Richtung meinst du? Ja, können wir machen. Oh mein Gott, ich... Der Energy Tank war nötig. Erstmal nach oben hier wieder raus. Och nö. <lacht> ja. Wir haben halt alle Refills in dem Gebiet schon gesehen, diese beiden Stück hier hoch jetzt. Alle. Alter. So Hast du Panik Nein, hier. Nein, weiter das nach links. Du auch nicht. Wir müssen jetzt nach unten gehen. Okay, ich glaube, du musst eine Powerbombe nehmen. Oder einfach eine Bombe. Nein. Ich würde ja einfrieren, wenn es geht. Oh. Also, ich würde ja gerne, aber die lassen ich glaub, mich nicht das in Ruhe. War nicht mit einfrieren. Alter, wie stark sind die? Ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter! Hier ist ein Point. <lacht> ich muss eigentlich ja, auch der ein Letzte. Leben. Also was? Und zwar? Und, ich habe vielleicht noch eine Überraschung für dich. <lacht> Ridley ist in Wahrheit Moto. Ich weiß nicht, ob es die Überraschung jetzt gleich schon gibt oder erst später. Er wollte sich ins Spiel fähigen. Ja, der ist, glaube ich, nach ich einem Regisseur äh, benannt, der Ridley. Der Rest gibt's nichts. So, Powerbomb brauchst du. Okay. Hey, Riddler, ey, mein Putz. Nein. So, du darfst den Weg finden. Da. Hä? Vor allem wie das... Oh mein Gott, die habe ich gehasst. Das war jetzt so total gemein und schwer, glaube nee, ich, auch schon relativ ja, am Anfang. Ja. Ja. Das, Na, das ist das ja, Spiel. Die gibt, Also nee, die gibt es in Zero Mission sehr oft. <lacht> <lacht> äh, warte, warte, okay. links gibt's noch Powerbomben. Ja. Einfach so. Ja. Yay. Ja. Und jetzt okay. geht's direkt zu Ridley. Dann würde ich sagen... Du kannst nichts mehr machen. Ich meine, wenn ich sterbe, dann finde ich es nicht so schlimm, weil... Safe Point. Das wäre schlimmer gewesen, wenn wir noch weiter hinten wären. Hm. Ja. Kommt, <lacht> <lacht> da fährt Bock das nicht mehr. runter? Und nimmt direkt super Supermisshalz. Keine Ahnung, schieß noch mal drauf. Nein. Ah nee, du musst, ja, ich glaube du weißt, was du machen musst, oder? Ah. Jetzt nach rechts, nach rechts. Und okay. Oh, nö. Was so? So, jetzt, du nur ein paar Räume, äh, zum zu Ridley mit Space Pirates. Einfrieren, einfrieren, einfrieren. Was sind das für krank Warum sind die einfach mit? Alles das Attack. Oh nein. Was? Die musst du besiegen, die musst du besiegen. Okay, ich versteh dich nicht, Discord. Ich glaub. Probier die mal mit. Oh! Versuch mal oh. das Ich glaub, da ja, ist getroffen. Oh! Alter, ich treff den nicht. Alter, das gibt's nicht. Das ist so dumm. Der springt so Warum? knapp. Das ist... nee, die Hä? die hab ich doch jetzt getrunken. Hm. Sch Sch ja, schieß die mal an, so wenn der Geld ist. Aufzwingen. Ich glaube, dann geht das. Ja. Ha. Der hält richtig auf. Ich hasse die. Ja. Ich, ich auch, bin ich, irgendwie die machen mich so gerade alles wütend so. Ey. Ich meine, ich kann verstehen, die. <lacht> Natürlich nicht. Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber das war noch nicht das Ende. Also, ich weiß, bin ich bin noch mal ich glücklich. Es gibt noch ein paar Räume. Hätten wir das den Energy Tank nicht gefunden, ich hätte, ah, hier, könnt hier, du ich hätte es bis hier nicht überlebt, machen wir uns nichts vor. Ich glaube. Ich glaube, hier, glaub, hier darfst du dich gleich einfach mal aufhalten okay. und ein Safe State setzen, weil ich glaube, darauf hat keiner Bock, das immer zu wiederholen. Wenn wir sterben. Ja, geh erstmal weiter, du musst eh noch ein paar Räume machen. Aufhalten kannst du gleich machen. Du hast noch einen Raum vor dir. Okay, ich verstehe dich nicht weil Discord. <lacht> das ich jetzt immer so irgendwas holen. Besonderes. Ach, ja. Okay. okay ich verstehe dich nicht wegen Discord. <lacht> nicht weiter, nicht weiter, nicht weiter. Das ist die <lacht> Okay, ich würde... <lacht> ich schreibe jetzt. Nicht rein, okay. Nicht rein. Also zum Save-Point. <lacht> es geht direkt zu, wir, wir heilen uns jetzt auf. Äh... Nein, einfach aufheilen, da einen Raum weiter rechts und dann Save-State machen. Hm. Was? Hey, Daniel. Okay. Daniel. Ja, können wir. Können wir den Part hier beenden? Ich muss leider weg. Jo. Wir, wir machen einfach hier weiter beim nächsten Mal und nehmen den Rest auf.